nicht aufgenommen. Ich wollte sagen, das ist meine erste OBS Studio Aufnahme und ich muss mich da erstmal reindenken und so weiter. Und genau. Ich habe gerade äh, ein Spiel gespielt, was mich wieder mal zum Ausrasten gebracht hat. Das Spiel namens Ausrasten zum hundertsten Mal. Wie heißt das Spiel? Bedwars. Vielleicht kennt einer das von euch. Äh, vielleicht kennt jemand das. Aber dieses. Oh mein Gott. Ich habe, Ich bin einfach mit Holzschwert. Ja, perfekt. Weil ich halt dieses Holzschwert gekopelt die habe. Aber never mind. Ich hab's natürlich. kommt man da mit 16 Blöcken hin kommt man da, da einfach ein bisschen Höhle entlang jetzt gucken wir mal bitte schaffen nicht, denn da habe ich gerade ziemlich viele Blöcke einfach so verschwendet und ich nicht mehr, habe ich nicht mehr. So, erst noch Creatine-Generator. Oh mein Gott, diese Pilze, ne? Diese Pilze sind einfach vor meiner Nase verschwunden. Ich brauche diese Pilze, um irgendwelche Tränke zu machen, die mir dann irgendwas bringen. I don't know so ein Teamgenerator jetzt warte ich für sich 15 Dings hier Iron habe um mir den hier zu holen und den dann daneben zu stellen und warte jetzt bis ich wieder mit, äh, habe Und dann muss ich hier rüber zu, ja. zu Speed Bretchen. Inklammern ist kann kein Speed Bretchen. Ja. Merkt man komischerweise. Nicht schnell geschafft für meine äh, Speedbridge-Verhältnisse. So. <lacht> so. Jetzt gleich erstmal. Sieben dia haben. Und. Erstmal den besten Blitz, den ich hier gegeben hatte, machen. Und zwar hier meine persönliche Kiste öffnen und einfach warten, bis, äh, ich, denk's hier, bis ich sterbe und dann kann ich dort meine Dias easy peasy reintun. Sind sie zwei ja schon Das hat einfach gerade gar keinen Sinn gemacht, weil ich hätte halt ähm, die Dias dann da reintun können die Kiste wäre ich gestorben, schnell, und dann hätte ich die, wäre ich dann wieder respawned, also respawned, hätte ich die dann, äh, mir wieder nehmen können, meine Dias. Deswegen ist es auch ziemlich schlau. So, jetzt muss ich nur noch hier perfekt den Jump machen. sowas meine ich dann halt. So perfekt hat schon mal nicht geklappt und jetzt Tada! meine dias sind da drin ja so kann man easy peasy einfach dias ähm, oder sonst was oder emerald einfach easy peasy äh, geheim halten lassen so der bus tue ich erstmal hier, hier rein habe ich schon perfekt machen werden wir kurz den der durch und diese äh, ja sind die Pilze und tun jetzt das erstmal rein herstellung okay, perfekt ich warte aber weil ich will unseren Trick ausprobieren weil den habe ich, hab ich mir wirklich ganz auf gerade ausgedacht und wenn er geht, dann wäre es sehr geil, wenn nicht, dann halt nicht. Ähm, weil und zwar wenn ich jetzt noch irgendein so Dead Bush oder so finde, die dann da rein tun und dann halt immer so weiter, bis dann halt irgendwas anderes ergibt und boom. Das sind auf jeden Fall viele Dias, die ich jetzt gerade habe. Deswegen sterbe ich nicht, was ich aber bei meinem äh, Lack oder Glück ziemlich bedauern werde. Weil es safe werde ich eben sterben. So. Weil sieben Dias sind ziemlich viel, weil ich halt, Ne? Jetzt habe ich halt 14. Jetzt habe ich wieder 6. Die tue ich hier wieder rein. Und muss jetzt nur noch warten, bis ich wieder 6... Die das habe, dann kann ich den Team-Generator auf Level 3 upgraden und dann auf Level 3 kann man halt kommt man halt ziemlich krasse Sachen. Ah genau. oh, perfekt, ein Dia. Das hilft mir auf jeden Fall. bei ne, der mehr als eine. ich habe jetzt auch oh, genau hier dawn das laber ist eigentlich ganze Zeit das ganze von der Bushes sind dawn ich los ich denke auch ich bin in Mannschaft ja, gut kann man nicht gut schade oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Bin von mir selber gestorben. Was wie äh, was? What? Anyways, I have a big brain. So, hier die Pilze abholen. Wie hier rein tun. So haben wir schon mal dead Bushes und Pilze Und Ach nee, bei den Kids geht es, aber bei den Dings da, bei den anderen, oh perfekt, perfekt, geht es nicht, weil äh, immer wenn ich so einen Big Head Potion trinke bei, mit meinem Avatar, dann, äh, dann, wenn ich danach halt, äh, wenn die halt zu Ende ist, dann sieht mein Kopf irgendwie ziemlich komisch aus, aber bei den Kids ist es nicht so. Okay gut, na gut so, jetzt warten wir, bis wir auf jeden Fall genug Sachen haben. Die Dienste wurde auch schon gekauft. Dann können wir gleich noch ein paar Sachen holen. Zwei. Weil ich glaube, ich werde mir die Diaschwert holen. Und auf jeden Fall etwas Rüstung, weil... <lacht> äh, äh. Yeah! So. Und wir haben genug Eisen in uns. Das ist toll. Also ich werde jetzt auf jeden Fall mir mein... Was so teuer, Alter? Mann, ich hab mir davon welche ge. Mann, oh, ey, okay. bin ich lost, ey. Mhm. Hab ich ihn, hab ich ihn? Nein, er ist low, er ist low, er ist low, er ist low, er ist low, er ist low. Gut, gut, gut, gut, gut. Aber jetzt müssen wir erst low. Jetzt das heißt, ich muss nur noch lecker holen unter da hochgehen, falls er dort noch ist. Ich hatte ein dias Ärgerlich. Ärgerlich. <So>. Er cross ihn einfach zum Tod. <lacht> ist er wieder oben Ja, er also ist er wieder oben. Boah, ich bin so laggy. Ich bin so laggy. Er ist tot? Nein, er ist nicht tot. Er ist immer noch nicht tot. Lega, er, er nimmt mir alle meine, äh, meine, meine Emeralds und alles Mögliche. Er nimmt mir alles. Ja, Junge, dann spendet er noch hier Bow ähm, ausführen, Area. Ja, wir können ihn ja nicht mal kriegen in irgendeiner Art so jetzt haben wir ihn jetzt haben wir ihn wir haben ihn wir haben ihn wir haben, ihn wir haben ihn wir haben ihn wir haben ihn wir haben ihn nein wir haben ihn wieder nicht er will mich verarschen aber so auf einer anderen Art ne ja, perfekt Junge ich nehme ich nehme Ballons er würde unser Bett nehmen ich weiß schon oder er will einfach nur Pilz bekommen ich werde das mal ziemlich hoch äh, Junge der eine hat einfach schon geliebt wegen wegen den Spammer so ich werde hier hochgehen und hier erstmal mir meinen Lucky Block holen das hat mir jetzt ziemlich viel geholfen denke ich was bekommen wir hier was ist ja, genau äh, noch eine Kacke und so ähm, da unten habe ich noch was gesehen. So, hier sind noch mal ein paar Lucky Blocks. Ja, perfekt. Den Hammer braucht kein Mensch, aber gut. oh das ist nice. Das ist nice. Das ist echt nice. Also dagegen kann ich nichts sagen. Dagegen kann ich echt nichts sagen. Und noch mehr Blizz. Geil. Und jetzt gehe ich erstmal hier rüber. Und. Oh nein. Einfach ein Lucky Block auf den Dings Den Generator. Was Oh mein Gott, war das knapp! Oh mein Gott, war das knapp! War das gerade knapp? wo du, du, Ich du, du, und vier Geister. Das, das ist geil. <lacht> Ich habe einfach ihren Dodo und ihre Lucky Blocks gestohlen. So und hier. Wieder meine Emory zu meine Waffe. Und erstmal die. Hä? Ne? Wo ist der Eingang? Ah, hier, perfekt. Und hier meine meiner Tronix. Nee. Abbaugeschwindigkeit. Ja, Nehme ich mal. So, die so okay. so Was bekommen die hier raus? Okay, ein Lucky Block aus dem Lucky Block bekommen das, glaub ich, ist glaube ich, ziemlich geil. Wir bekommen aber eine... Giant Potion. Nee, die braucht kein Mensch. Die braucht wirklich kein Mensch. Boah, ich glaube, ich was soll man? Was? Wozu? Uh, Oh, Späne. kann man gebrauchen. Die kann man, die kann man gebrauchen, ja. Die kann man gebrauchen. Die kann man gebrauchen. So.